Hi, hallo und herzlich willkommen zurück hier auf der Lobby-Stage des University Future Festivals ausgerichtet vom HFD und der, der Stiftung für Innovation in der Hochschullehre. Heute ist bei mir Dr. Corinna... Jetzt kommt der klangvollste Nachname der, äh, all meiner GesprächspartnerInnen, Corinna Porsche. Hallo, Corinna. Ich freue mich, dass du dabei bist. Corinna, du bist Projektmanagerin bei der HRK ähm, und im HFD äh, bist du Koordinatorin für Aktivitäten innerhalb des Innovation Hub. Aber ich weiß, dass du erst ganz kurz beim äh, beim HFD bist. Deswegen erzähl uns ein bisschen was über dich. Wo kommst du her ähm, und vor allem in welchem Fach hast du hast, äh, hast einen Doktor gemacht? Ja, das stimmt. Hallo. Erstmal, ich äh, bin in der Tat erst frisch vier Monate im HFD, in der HRK. Äh, ursprünglich komme ich aus Minden, bin aber jetzt fast schon äh, ja, Rheinländerin in Bonn. Das geht bleibt schnell. manchmal nicht aus. Der Karneval tut sein Übriges dazu. Ähm, ich bin, genau, einerseits äh, Geografin, habe aber auch Lehramt studiert äh, für Gymnasium, bin aber vom Herzen her Geografin. Geografin, immer mit dem Blick auch für Bildungsthemen, für Themen Arbeitsmarkt äh, auch, äh, und Fachkräftesicherung. Genau, das ist mein Ursprung und äh, deswegen ist es ganz toll auch im HFD und in der HRK zu Arbeiten. Cool, wir freuen uns total, dass du da bist. Äh, ein guter Kollege von, von mir ist auch Geograf und der sagt immer, Geografen können alles. Also von daher, du bist genau am richtigen Platz, würde ich sagen. Sag mal, als ich gelesen habe Innovation Hub, da habe ich natürlich erstmal im Internet gesucht, was ist das denn eigentlich, der Innovation Hub im HFD und habe da eine Förderlinie gefunden, die aber schon aus dem Jahr 2017 kommt und zwar eine Förderlinie vom Stifterverband. Die hießen auch Innovation Labs oder Innovation Hubs. Damit habt ihr aber nichts zu tun, sondern der Innovation Hub ist ein neues Projekt im HFD. Kannst du uns ein bisschen mehr darüber orientieren, was das eigentlich ist, der Innovation Hub? Genau, der Innovation Hub ist ein neues Arbeitspaket, jetzt auch seit der neuen äh, Förderphase, seit dem Sommer 2021. Und letztendlich ist der Innovation Hub vereint da sozusagen unsere Think Tank-Aktivitäten, die wir seit jeher auch schon im HFD ähm, auch, ja, bearbeiten. Es geht darum, Wissen zu generieren zu ähm, wichtigen Themen, auch ähm, äh, mit Bezug zur Digitalisierung in Lehre und Studium. Aber wir wollen eben nicht nur ja, neues Wissen generieren ähm, zu wichtigen und innovativen, zukunftsträchtigen Themen in ähm, der äh, Hochschullehre, in der digitalisierten Hochschullehre, sondern, und das ist sozusagen auch neu im HFD, wir wollen auch zukünftig das Wissen, das bestehende Wissen und das Wissen, das entsteht, in unseren Aktivitäten auch stärker in die Umsetzung bringen und in die Praxis, also in die Hochschulpraxis und zwar auf breiter Ebene auch bringen. Das heißt, von den ja, Lehrenden bis hin auch zur Hochschulleitung und auch in die Hochschulpolitik. Und ähm, letztendlich geht es darum, eben ja innovativ, experimentierenden, ähm, Kollaborationsraum auch für innovative Themen zu sein, ähm, innovative Themen zu entwickeln, anzustoßen, zu begleiten. Und dazu gehören äh, auch solche Themen, also einerseits Visionen für die Zukunft, ähm, für die zukünftige Hochschullehre im digitalen Kontext auch zu entwickeln. Und ähm, dazu gehören zum Beispiel Themen wie äh, ähm, zukunftsweise ähm, oder zukunftsfähige Lernräume oder eben auch eine partizipative Visionsentwicklung. Das Thema digitale Souveränität spielt in unseren Think Tank Aktivitäten aktuell eine Rolle. Aber eben auch, ähm, es ist ein agiler Raum, wo es auch eben darum geht, ähm, ja, wichtige Themen sehr ähm, ja, agil aufzunehmen, zu bespielen. Und ein wichtiges Thema in unseren Aktivitäten ist eben auch das Thema Chancen. Gerechtigkeit bzw. digitale Teilhabe. Es ist kein neues Thema und das ist eben auch das Wichtige, aber es ist, so muss zukünftig noch eine viel größere Rolle spielen und zwar genau deswegen, und das hat Herr Zimmermann ja auch in seinem Vortrag heute Morgen erwähnt, es geht darum, eine bessere Lehre für alle zu schaffen und nicht nur für solche Studierende, äh, die gewisse Bedarfe oder auch ja, Einschränkungen haben. Mhm. Den Talk von Herrn Zimmermann, auf den wollen wir noch mal ganz explizit hinweisen. An dieser Stelle, das war ein ganz toller Talk, den können wir inzwischen nachschauen. Den kann man sich nämlich angucken, der wurde natürlich auch aufgezeichnet. Also von mir und ich glaube von dir auch, Corinna, eine ganz dringende Empfehlung, das zu tun. Wer den heute Morgen verpasst haben sollte, den Talk von Herrn Zimmermann auf jeden Fall einen Blick wert. Und du hast das Thema angesprochen, wir wollen über Chancengleichheit sprechen. Und unter diesen Oberbegriff, da fallen ja eine ganze Reihe von sich teilweise überlappenden Aktivitäten. Man denkt, bei Chancengleichheit immer zuallererst an die Gleichstellung weiblicher ähm, Führungskräfte zum Beispiel, aber auch generell von Frauen in Forschung, Wissenschaft, in der Lehre, an Hochschulen, aber natürlich auch im, im einfach gesamten ähm, Wirtschafts- und Bildungssystem. Das ist aber nur ein Teil der Chancengleichheit, den du angesprochen hast. Ein zweiter Teil ist Barrierefreiheit, ist auch Diversitätsgerechtigkeit. HFD und HRK beschäftigen sich, glaube ich, schon recht lange mit den Themen. Ähm, die konkreten Ziele in der Arbeit in dem Feld, kannst du uns da so ein bisschen erleuchten? Worum kümmert ihr euch ganz konkret? Was steht als nächstes an? Genau, ähm, es ist in der Tat ein Thema, das uns schon sehr lange begleitet. Ähm, nichtsdestotrotz ist ja auch insbesondere durch die zunehmende Digitalisierung Während der Corona-Pandemie ähm, haben sich auch sehr, sehr viele ähm, ja, Gefahren und Risiken auch für bestimmte Studierendengruppen ähm, ergeben. Ähm, und deswegen sind Fragen der Chancengerechtigkeit in vielen Teilen sehr viel virulenter geworden. Das betrifft zum einen, ähm, oder wir fokussieren uns zum einen im HFD-Kontext und im Innovation Hub ähm, unter dem Stichwort digitale Teilhabe, zum einen auf Studierende, ähm, die auch aus einem bestimmten soziokulturellen Kontext, die zum Beispiel nicht über die Möglichkeiten verfügen, ein, oder über die technischen Ausstattungen verfügen, ähm, ja, gleichberechtigt auch digitale Angebote ähm, wahrzunehmen, zum Beispiel, wenn ein WLAN fehlt, wenn ein Computer fehlt oder wenn auch überhaupt ein Raum zu Hause fehlt, ähm, in dem die ähm, man überhaupt auch die digitalen Angebote nutzen kann. Das ist sozusagen die eine Perspektive, die wird vor allen Dingen im CHE vom Kollegen Neubert auch betreut. Und wir in der HRK, also wir sind äh, Frau, inken, Frau Dr. inken Rabel und ich, äh, wir kümmern uns dezidiert um das Thema Barrierefreiheit, das heißt um Studierenden, die eben bestimmte körperliche und dazu gehören auch psychische Einschränkungen äh, haben, die eben dazu führen, dass sie auch nicht bestimmte Angebote nutzen können. Und ganz wichtig auch, es gibt gesetzliche Verordnungen, da hat auch äh, Herr Zimmermann in dem Vortrag heute darauf hingewiesen, die einfach die Basis bilden. Das heißt, Hochschulen kommen gar nicht drum herum, auch diese Verordnung umzusetzen. Und genau das bildet auch die Basis unserer Aktivität und vielleicht, um das ein bisschen plastischer zu machen, äh, also ähm, zum Beispiel eine Studierende, die zum Beispiel hörgeschädigt ist oder höreingeschränkt ist und darauf angewiesen ist, Lippen zu lesen, wenn zum Beispiel ein Zoom-Raum besteht und alle haben ihre Kacheln ja. Ja. Ähm, ja. oder haben nicht ihre Bilder an mhm. und sie kann nicht Lippen lesen, dann für, auf einmal führt diese Digitalisierung zu großen, großen Einschränkungen und Hürden. Und genau damit beschäftigen wir uns, wie kann man die Hürden so gut es geht minimieren durch die zu, in, ja, in einer zunehmend digitalisierten oder hybridisierten Universität. Aber, und das hat auch jetzt Mama noch mal ganz gut erläutert, wie kann man die Chancen der Digitalisierung auch noch mal bestmöglich nutzen, weil es ermöglicht eben sehr viel, flexiblere, das heißt orts- und auch zeitunabhängigere Formate und dadurch können auch ganz, ganz viele Bedarfe in den Blick genommen werden, sowohl von Studierenden, die körperliche Einschränkungen haben, als auch Personen, die zum Beispiel Care-Verpflichtungen haben oder sonst oder noch berufstätig sind. Und darum geht es mit äh, einfach auch damit ganz viele Bedarfe in den Blick zu nehmen, die aber letztendlich zu Vorteilen für uns alle führen. Oder Herr Zimmermann hat es auch gesagt, wenn bestimmte Angebote untertitelt sind oder besser strukturiert sind, dann hilft uns das allen. Yep. Und genau darum geht es uns. Yep. Da übrigens auch nochmal der Hinweis auf die Homepage vom Hochschulforum Digitalisierung. Da ist äh, relativ äh, kürzlich ein Themendossier entstanden zu den Themen Barrierefreiheit und Diversitätsgerechtigkeit. Das finde ich deshalb eben spannend, weil das eines der ersten tatsächlich national rezipierten Themendossiers ist, die diese beiden Aspekte der Chancengleichheit gemeinsam denkt, wo es eben nicht nur isoliert um die Barrierefreiheit oder nur isoliert um die Diversitätsgerechtigkeit geht, sondern wo eben beides zusammengebracht wird. Du vorhin, die äh, Studiere, also auf jeden Fall mal ansurfen und lesen. Da sind eine ganze Menge sehr, sehr interessanter Blogbeiträge, aber auch andere Artikel ähm, zu finden, die, ein, die mich als Lehrenden, ich habe es vor einiger Zeit gelesen, auch wirklich ein gutes Stück weitergebracht haben, weil man sich als Lehrender oft der Tatsache gar nicht bewusst ist, was man eigentlich noch nicht richtig macht und an welchen Stellen man, an welchen Schrauben man drehen könnte, um eben tatsächlich äh, die Lehre auf der einen Seite barrierefreier, auf der anderen Seite aber auch diversitätsgerechter zu machen. Ähm, das ist manchmal, glaube ich, schwierig. Wir, wir haben an der RWTH tatsächlich so einen Notebook-Ausleih-Service eingerichtet. Also ganz klar genau das, was du gerade angesprochen hast. Viele Studierende haben gar nicht die Möglichkeit, teilzuhaben, weil sie die Ausstattung noch nicht hatten. Wir sehen auch ganz klar Trends in den Studierenden, die diese Angebote abfragen. Das sind natürlich nicht die typischen Akademikerkinder die bei uns aufschlagen, sondern das sind eher andere Gruppen von Studierenden, die auf diese Angebote angewiesen sind. Hochschulen müssen was machen. Lehrende müssen was machen. Jetzt hat die HRK schon 2009 äh, ein Paper veröffentlicht, das war, glaube ich, ein Evaluationsbericht, der hat den Titel Eine Hochschule für alle. Das, ist, das war 2009. Wir sind jetzt 13 Jahre später. Was, was will wir denn sagen? Wie viel hat sich denn getan an den Hochschulen? Ähm, so, also vielleicht teilen wir das mal auf, bis Corona und seit Corona. Ja, <lacht> es ist sicherlich eine Frage, die auch nicht ganz so einfach zu beantworten ist, weil man das mehrdimensional denken muss. Ich denke, es ist schon eine ähm, große Sensibilisierung auch eingetreten und ich habe schon auch das Gefühl, dass auch dieses, diese Empfehlung auch einen großen Anklang gefunden hatte und einen Eingang in die Hochschulen. Äh, nichtsdestotrotz eben nach Corona und mit der Digitalisierung sind noch mal ganz neue Hürden entstanden und Klar, jetzt kommen auch noch die gesetzlichen Rahmenbedingungen rein. Das heißt, dadurch wird sozusagen ein Zwangsrahmen auch sozusagen besteht dadurch, aber nichtsdestotrotz stehen wir in ganz vielen Punkten, was das angeht, trotzdem auch noch am Anfang. Und es ist, es ist eben so viele Perspektive oder auf so vielen Ebenen. Ähm, ist es zu verankern und genau daran liegt die Herausforderung und das sehr ganzheitlich auch zu betrachten. Ja, ja. das ist äh, ein guter Hinweis. Wir sprechen immer über das Webzugänglichkeitsgesetz, wenn wir über die Frage der Barrierefreiheit sprechen. Ich glaube 2016 verabschiedet, ähm, auf jeden Fall mal anschauen, da steht für uns als Hochschulen die gesetzliche Verpflichtung drin, eben tatsächliche Anstrengungen zu unternehmen, um auch unsere Angebote barrierefrei machen zu können. Ich glaube, die Hochschulen haben, äh, haben ihre Gesäße hochbekommen. Wir sind dabei, an ganz vielen Stellen in den Lernplattformen, in den Online-Angeboten Barrierefreiheit umzusetzen. Angekommen, hast du gerade gesagt, sind wir noch nicht. Wenn wir da aber sprechen über tatsächlich den weiteren Rahmen der Diversitätsgerechtigkeit, dann wird klar, wie heterogen das ist. Du hast gerade von den, von den, von den äh, taubstummen Studierenden gesprochen, die möglicherweise Probleme beim Lippenlesen haben, wenn in einer Videokonferenz die Kacheln ausgeschaltet werden. Wir haben auf der anderen Seite, vor einiger Zeit, ähm, hatte ich ein Gespräch mit einer autistischen Studierenden, die gesagt hat, das ist für mich total gut, weil ich keine Gesichter mehr sehen muss und mich diese Gesichter einfach so stark ablenken von dem, äh, worauf ich mich konzentrieren äh, soll, dass, ich, dass es mir sehr schwer fällt, in einer Live-Umgebung, an einer Veranstaltung teilzunehmen. Und es ist viel einfacher, mit den schwarzen Kacheln zu arbeiten. Also da sieht man schon, wie schwierig das ist. Auf der einen Seite schwarze Kacheln, eine totale Katastrophe, auf der anderen Seite ein, ein echter Segen für die Studierenden. Also ein wirklich sehr, sehr weites Feld. Was plant denn das HFD im Innovation Hub für Aktivitäten, um diese Themen zu adressieren? Also ein wichtiger Baustein ist einfach die Sensibilisierung. Genau für die unterschiedlichen Hürden, Risiken und auch Chancen und auch, dass eben auch bestimmte Konflikte, Zielkonflikte entstehen, die du eben gerade auch erwähnt hast. Also das heißt, die Sensibilisierung, die betreiben wir zum Beispiel über Blogbeiträge, Hangouts, ähm, wo zum Beispiel, wo wir genau dieses Thema Diversität erleben, an, in einem Hangout auch am 30. November ähm, dann auch durchführen werden. Aber es geht auch darum, Workshops durchzuführen und ExpertInnen-AGs. So haben wir zum Beispiel auch im Bereich Barrierefreiheit eine AG aus, ähm, oder eine Kommission aus ExpertInnen und Experten eingerichtet, wo es auch wirklich darum geht, konkrete ja, Maßnahmen und Werkzeuge zu entwickeln, um das Thema strukturell in die Hochschulen zu tragen. Aber auch ähm, da geht es eben auch äh, insgesamt um die Sensibilisierung und da sind wir natürlich auch auf die Community angewiesen, in den Dialog zu treten, ähm, zu vernetzen, auch gute Beispiele aufzuzeigen, nach vorne zu tragen ähm, und auch die die Praxis dann auch entsprechend, die Praxiserfahrung zusammenzubringen. Das heißt, auch hier nochmal der Aufruf an euch und Sie alle da draußen, macht mit der äh, AfD-Hangout am 30. No November ist die erste Möglichkeit, sich zu beteiligen. Ich danke äh, allen Zuschauern und, und Zuschauern. Wir sehen uns in der nächsten Lobby Stage wieder und jetzt viel Spaß im Hauptprogramm. Tschüss. Tschüss.